Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder 30 Sekunden Black Screen. Ach, das ist doch alles Mist. Ich habe einfach keine guten Ideen für das nächste Video. Was sollen meine Fans bloß von mir denken? Ach, einmal Video auslassen ist doch gar nicht so schlimm. Mm. Brainstorming. Hm, aha. Mhm. Ach, das bringt doch nichts. Mm. doch nicht heute. Einfach so. Kommt auf diesen Kanal. Kein Video hochladen. Kein Video. Ja, offenbar gibt es heute kein Video. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn wenn ihr ein Video sehen wollt, da drüben könnt ihr andere Videos von mir anschauen. Die sind auch sehr spannend und toll. Und da unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Äh, damit sage ich dann, ciao.